einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil, zu den Asynchronen Formaten mit einem Schwerpunkt auf den Input-Videos für die akademische Lehre oder die digitale Lehre. Jedenfalls eine Lehre, die Wissensvermittlung und gemeinsame Arbeitsphasen voneinander entkoppelt, indem sie nämlich Input- oder die Wissensvermittlung in Input-Videos legt und die Diskussionsgrundlage und die Diskussion, auf die es schlussendlich ankommt und das kollaborative Arbeiten in eine eigene Veranstaltungsform packt. Ganz kurz noch einmal zu dem Punkt zurück, bei dem wir in der, im letzten Video stehen geblieben sind, nämlich hier dem Input-Video als einem, einer Möglichkeit der Wissensvermittlung ähm, und der Mö Möglichkeit, diese Wissensvermittlung aus den Präsenzformaten und Präsenzphasen auszulagern. Und genau an dem Punkt möchte ich heute ansetzen mit der Illustration, wie man so etwas in einer Vorlesung und zwar einmal auf Einführungskursniveau und, auf ein, und zum zweiten in einer thematischen Vorlesung realisieren kann. Dafür würde ich ganz gern umblenden zu einem, einer Skizze, die ich jetzt für Sie anfertige. Und zwar zunächst erstmal starten wir mit den Einführungskursen. Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und für die germanistische Linguistik, aber ich denke, dass sich das adaptieren lässt auf andere Formate und eine typische Einführung im ersten Semester sieht bei uns so aus, dass wir eine Vorlesung haben, Vorlesung von 90 Minuten und mit der diesen, mit dieser Vorlesung, äh, in dieser Vorlesung findet die Wissensvermittlung statt und darunter haben wir Einführungskurse. Ich mache das jetzt mal der Einfachheit halber so. Einführungskurs 1, Einführungskurs 2 und Einführungskurs 3. Und diese, das ist eine Vorlesung, hier haben wir ein Seminar und zugeordnet sind dann jeweils noch Tutorien. So sieht das Ganze in Präsenz äh, modellhaft aus, Tutorium 1, Tutorium 2 und Tutorium 3. Ähm, je nachdem, wie sich die Lage im Wintersemester darstellt, ist klar, dass wir die Vorlesung ähm, digital werden realisieren müssen. Das ist bei etwas über 400 Studierenden zu erwarten. Und dann ist es auch möglich, dass wir diese Einführungskurse ähm, digital realisieren müssen, was jetzt aber im Moment noch nicht ganz klar ist. Die Lage ist jetzt die, dass wir dieses Format transferieren müssen in ein digitales Format. Und zwar so, dass wir in den Inputphasen die Studierenden nicht überfordern, und sie zugleich dazu ermuntern, miteinander in Kontakt zu kommen. Denn diese Austauschebene ja, ähm, gilt es so stabil wie möglich im virtuellen Raum nachzubauen. Ebenso wie diese Austauschebene. Jetzt, wie man das Ganze realisieren könnte im digitalen Raum. Vielleicht so viel. Ähm, ich male jetzt mal einen typischen Blog, zeitlichen Block, ähm, den wir realisieren können. Also es handelt sich ja immer noch um die Einführung. Und hier hatte ich vorgeschlagen, dass wir einen, ein Input-Video machen mit 45 Minuten. 45 Minuten dem zeitlich nachgeordnet findet ein Einführungskurs statt. Dann folgt wieder eine Inputphase mit 45 Minuten. Ja, haben wir 90 Minuten. Und, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz zu so rutschen, sonst sieht man das nicht mehr. Wieder einen Einführungskurs EK1 ebenfalls mit 90 Minuten. Um, wie man sich das Ganze jetzt vorstellen kann, ist, wenn wir diesen Einführungskurs in Präsenz realisieren, ist alles gut. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Vorlesungsteil digital wird stattfinden müssen und dieser, Präsenz, äh, dieser Einführungskurs in Präsenz stattfinden kann. Ähm, diese Einführungskurse, diese Sitzungen jeweils, bereiten Sie dann vor mit Lektüre und mit dem Input-Video ja, dasselbe findet hier statt. Und schlussendlich gibt es hier noch ein Tutorium 1, ähm, das auf die, den Einführungskurs re äh, reagiert. Und jetzt können Sie Folgendes realisieren. Das ist äh, im digitalen Raum ganz anders möglich als in der Präsenz, nämlich die Verklammerung zwischen den digitalen Inhalten bleibt während des gesamten Semesters bestehen. Das heißt, Sie können diese Inputphasen beliebig oft wiederholen und miteinander in Beziehung setzen. Und zwar so, dass Sie immer je auf das eine oder das andere verweisen und sich auch so Zusammenhänge im digitalen Raum möglicherweise später einstellen und mit diesen Effekten kann man aber arbeiten. Also, was passiert hier in dieser Phase? Ähm, Folgendes zunächst einmal Wissensvermittlung. Mit dieser Wissensvermittlung können Sie aber diesen, dieses Einführungsseminar, was hier stattfindet, nicht entsprechend vorstrukturieren. Dafür brauchen Sie noch zwei andere Aspekte, nämlich... Sie sollten aktuelle Beispiele zur Diskussion stellen und diese fragend vorstrukturieren und äh, dazu auffordern, sich im Einführungskurs dazu zu verhalten. Und das Zweite. Und diese Vorstrukturierung, Fragen der Vorstrukturierung bereitet schon eins vor, nämlich Arbeitsaufträge für den Einführungskurs. Das heißt ganz konkret drei Fragen, die sich mit dem aktuellen Material auseinandersetzen, die dann möglichst auch kontrovers diskutiert werden können und zum Beispiel auch kleine Rechercheaufträge oder ähnliches beinhalten. In diesem Einführungskurs, der dann in Präsenz möglicherweise stattfindet, geben sich dann folgende Möglichkeiten, die es so in der Form vorher nicht gab, weil man dann nochmal das Wissen wiederholt hat und so weiter und so fort. Nämlich, hier können Teilaufgaben in Gruppen realisiert werden. Es ist war möglich, kleinere Präsentationsaufgaben zu vergeben und man kann schlussendlich diese Prozesse dokumentieren lassen. Das sind Möglichkeiten, wie man hier in diesem Einführungsseminar zu einer gemeinsamen und kollaborativen Arbeit anregt. Hier ist alles möglich, äh, Protokolle abfertigen und so weiter und so fort. Und im Tutorium kann man Unterstützung von Arbeitsaufträgen und, Achtung, gleichzeitig, wenn das entsprechende Material da ist, deswegen mache ich das mal so mit gestrichelter Linie, das neue Thema vorbesprechen. Also das heißt, so dass ich hier eine Schlaufe ergibt, die... Ähm, recht komplex ist, die aber Studierende nicht nur in eine rezeptive äh, Haltung eines Konsumenten versetzt, sondern sie aktiv in der Erarbeitung eines Themas begleitet und unterstützt. Jetzt ist es so, dass idealerweise dieses Einführungsseminar und das Tutorium in Präsenz stattfinden können. Das wissen wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann gäbe es hier auch noch die Möglichkeit, zumindest an der TU Dresden, in die Matrix auszuweichen. Und hier lassen sich ebenfalls Gruppen definieren. Hier kann man Präsentationsaufgaben realisieren und noch ganz hat noch ganz andere Möglichkeiten der Dokumentation. Mit anderen Worten. Egal, ob diese Formate in Präsenz oder im digitalen Raum stattfinden werden, man kann sich sehr gut vorbereiten, wenn man diese Aspekte, nämlich die Auslagerung der Wissensvermittlung, von vornherein löst, und zwar so, dass es keine Probleme in der Kommunikation gibt. Sie sehen schon, das Ganze ist ein wenig komplexer als dieses Modell für die Präsenzlehre, aber Sie haben natürlich hier ganz andere Phasen der Aktivierung, im Bereich der Einführung, des Einführungskurses und der Tutorien, dadurch, dass Sie als Lehrender nur noch Moderator dieser Prozesse sind und nicht frontal Wissen vermitteln. Ich habe das persönlich als sehr angenehm empfunden, so zu arbeiten und kann tatsächlich nicht sagen, dass diese Reduktion dieser Input-Phase dazu geführt hätte, dass die Studierenden schlechter vorbereitet in die Prüfung gegangen wären. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass sie sich selbst in Lektüre und im Input ein Thema erarbeitet haben mit spezifischen Arbeitsaufträgen und vor allen Dingen dem Anschluss an aktuelle Beispiele, ist es so, dass sie hier sehr viel aktiver in diese Kommunikationsphase, in den Einführungskursen gegangen sind. Jetzt Exemplarisch haben wir das einmal durchgespielt, zum Beispiel für das Wintersemester. Und jetzt kommen wir zu dem Vorteil, in jedem weiteren Semester, wenn wir hier von der stabilen Einführung reden, gehen wir davon aus, dass jemand wie ich 8 SWS hat. Ja, und mit 8 SWS ist exakt dieses Modell abbildbar. Gehen wir mal optimistischerweise von 300 Studierenden aus. Dann sitzen in der Vorlesung 300 Studierende und in den Einführungsseminaren jeweils 100. Das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Wenn Sie allerdings die Wissensvermittlung auslagern, ja, dann ist es so, dass hier theoretisch ein vierter Einführungskurs dazukäme. Genau und jetzt teile ich nicht und jetzt kommen wir hier auf insgesamt 75 Personen, was immer noch sehr viel ist, aber insgesamt die Arbeitsmöglichkeiten in den Einführungskursen doch verbessert. Wenn man jetzt noch ein wenig Deputat dazu schießt, sehen Sie, wie sich schlagartig die Arbeitsmöglichkeiten in den Einführungskursen in der Präsenz verbessern. Denn Sie haben immer vorgelagert die asynchronen Inhalte, die Sie in den Einführungskursen vorschalten können, für das Sie allerdings kein Deputat mehr zurückhalten müssen, ja, denn das Ganze ist einmal erarbeitet und vor allen Dingen keine großen der Vorteil an dieser Stelle ist, dass man ähm, tatsächlich dann flexibler reagieren kann, auch bei größeren Raumbedarfen, die man möglicherweise hat ähm, und ebenfalls, dass man die grundständische Lehre in qualitativ wesentlich verbessert. Also ist Es ist mitnichten so, dass man durch ein solches Format die Möglichkeiten der Präsenzlehre beschneiden würde, ganz im Gegenteil. Es wird so ein sehr viel intensiverer Arbeitszusammenhang möglich, der je auf noch mal eine weitere Gruppe reagieren muss, während es hier eine relativ äh, homogene Gruppe von 300 Studierenden ist, von der auch nicht sehr viele Widerworte zu erwarten sein werden in einer Vorlesung. Gut, soviel zur Einführung. Kommen wir jetzt noch einmal zu der thematischen Vorlesung. Die thematische Vorlesung sieht demgegenüber sehr viel entspannter aus. Um, ich hatte das vielleicht an der einen oder anderen Stelle, hatte ich das schon erwähnt, wie das, Moment, das schreibe ich jetzt mal hier oben drüber, damit es hier nicht zu thematische Vorlesung, um, hier ist es so, dass ich im Moment ein Modell präferiere, das sich wie folgt darstellt, und das ist in der letzten Sitzung ja auch schon angeklungen, also in, der letzten, in dem letzten Video schon angeklungen, und zwar habe ich einen, den thematischen Input voraufgezeichnet. Ja, der hat einen Umfang von 45 Minuten. Und dann erlaube ich mir noch 45 äh, Minuten Diskussion. Und währenddessen, also hier haben wir den Input. Und hier haben wir den Austausch. Und ich lasse während dieser ganzen Zeit den Chat laufen und frage meine Studierenden in jeder Sitzung, ob sie lieber eine Konferenz oder einen Chat möchten für diesen Austausch. Auch das gibt Freiräume in der Planung und in der Umsetzung. Und es ist wiederum so, dass immer diese Inputphasen ähm, als Konserven aufeinander verweisen, und so sich ein thematisch geschlossener Kern ergibt, der sich dann auch erhalten und weiterverwenden lässt, ähm, auch wenn ich davon noch keinen Gebrauch gemacht habe. Es gibt aber neben diesem Format noch ein anderes und das ich, äh, kann ich Ihnen auch empfehlen. Gehen wir mal davon aus, Sie würden Ihre, Ihren thematischen Input vorproduzieren und er liegt nicht in dem zeitlichen Slot. Und wir sind bei 45 Minuten. Dann hätten Sie einen zeitlichen Slot von 90 Minuten zur Verfügung für die Präsenzphase, also für den Austausch, wenn man so will, oder für das Üben, je nachdem, was Sie machen möchten. So. Das setzt natürlich in der Vorbereitung etwas an Aufwand voraus, denn das, diese Einheiten müssen Sie vorproduzieren und das ist nicht deputatswirksam. Allerdings, aus meiner Perspektive, kann man das Experiment einmal wagen, wenn man zumindest nicht auf einer hochdeputatsstelle mit 16 SWS sitzt. Aber gerade da würde es sich langfristig auszahlen. So, schauen wir mal, also das wäre ein Format. Und jetzt hätten Sie die Möglichkeit, dass Sie sagen, 90 Minuten für den Austausch eines vorgefertigten Inputs, der dann wieder sich aufeinander beziehen muss, wie in der Form, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, also das heißt mit einem Aufgabenteil und so weiter und so fort, wenn Sie das voneinander entkoppeln. Aber Sie hätten dann hier die Möglichkeit zu sagen, ich nutze 45 Minuten für die Diskussion und den Austausch zum Stoff und biete hier 45 Minuten individuelle Betreuung an für Studierende, die aus der Vorlesung heraus noch persönliche Fragen haben. Also wenn Sie so wollen, haben Sie hier den, das, den Input ausgelagert. Sie haben hier den Austausch und hier Hätten Sie so etwas wie eine thematische Sprechstunde ja, oder eine Einzelfall-Diskussion? Einzelfall ja, also wie dem auch sei, ähm, auch hier verweisen natürlich die Input-Videos aufeinander und es lässt sich eine Kette im Semester realisieren so dass Sie immer wieder auf dieses Material zurückgreifen können, wenn Sie denn ein Thema nochmal äh, zum Gegenstand einer Vorlesung machen möchten und diese Vorlesung nicht noch einmal überarbeitet werden muss. Soll heißen, je höher Ihr Deputat ist, also je höher das Deputat ist, das ähm, äh, Sie unterrichten müssen an der Universität, umso effektiver kann es sein, auf diese Art und Weise zu arbeiten und sich zum Beispiel wie hier angedeutet, einen Teil Ihres Deputats dafür aufzuwenden, die Kursgrößen zu reduzieren. Ich weiß, das sollte nicht das oberste Ziel sein. Allerdings kann das Ihnen die Arbeit erleichtern, wenn Sie zum Beispiel äh, im Hochdeputat unterrichten. Und nochmal ganz zurück zur Einführung. Wenn Sie zum Beispiel in einem Hochdeputat mit 16 SWS unterrichten und sich Ihre Inhalte für die Einführung nicht dramatisch ändern, ist es auch gut möglich, diese Einführung Semester für Semester zu verwenden und nur bei Bedarf zu aktualisieren. Das hat den Vorteil, dass Sie sich vor allen Dingen um diesen Teil, das heißt die Frage der Wissensvermittlung, die, die aktuellen Beispiele und vor allen Dingen die Gestaltung von Arbeitsaufträgen je nach Art dieses Einführungskurses und der Zusammensetzung dieses Einführungskurses kümmern können. Da, wie gesagt, der thematische Input steht. Gut, kommen wir, damit dürfte eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, erst einmal alles geklärt sein und die Rolle von Input-Videos in Einführungsvorlesungen und in thematischen Vorlesungen geklärt sein. Und ich springe jetzt noch einmal ganz kurz zurück auf die Präsentation. Und damit hätten wir diesen zweiten Teil, der jetzt für die Input-Videos relevant ist, zusammengefasst. Ähm, ich würde ganz gern in den nächsten Videos mich um andere asynchrone Formate noch bemühen, nämlich zum Beispiel ähm, die Arbeit mit Audiofiles, kommentierten Präsentationen oder auch die Arbeit mit Podcasts, sodass man dann äh, noch auf andere Möglichkeiten der Aktivierung von Studierenden setzen kann. Sie sehen aber hoffentlich dass diese Form ähm, der hochschuldidaktischen Arbeit nicht sehr viel damit zu tun hat, wie man traditionellerweise in Vorlesungen und Einführungskursen unterrichtet. Denn die Loslösung und die Herauslösung der Wissensvermittlung aus der Präsenzlehre ist ein Spezifikum dieses Ansatzes und anderer Blended Learning Formate, um das jetzt mal so zu sagen, und sie entlastet sie mittel- und langfristig als Lehrende denn sie haben Ressourcen und Kapazitäten für andere Formen der Auseinandersetzung mit ihren Studierenden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe das immer so mit großem Gewinn so gemacht und auch von Studierendenseite ähm, ist es honoriert worden, dass man auf diese Art und Weise arbeitet und sich gemeinsam mit bestimmten Fragen und Themen äh, beschäftigt und mit diesen auseinandersetzt. In einer Form, wie man sie zum Beispiel in klassischen Vorlesungen mit 90 Minuten Frontalphase an und für sich nicht kennt. Auch das kann ein Signum einer Wissenschaftskultur der Digitalität sein, dass sie nicht alte veranstaltungsformen ablösen will aber sie sachte und sorgsam reformiert um neue möglichkeiten der ausbildung und des studiums zu ermöglichen für die skeptiker unter ihnen ähm, die sagen 45 minuten input reichen hinten und vorne nicht um ein ähm, thema zu erschließen überlegen sie sich wie sie die restlichen inhalte und die restlichen themen zum beispiel in eine gemeinsame arbeitsphase legen können die Sie dann noch einmal mit einem Tutorium absichern. Ich würde meinen, dass in den wenigsten Fällen diese Reduzierung ähm, zu tatsächlichem Defizit führt und schon gar nicht ist eine einfache Aufrechnung im Sinne von, wenn ich jetzt hier die Sitzung halbiere, dann brauche ich zwei Semester, um den Inhalt zu vermitteln. Ähm, ich kann nur empfehlen, darüber nachzudenken, welche Inhalte man tatsächlich favorisiert für so ein seinen, für seinen Input-Video und welche Inhalte man zum Beispiel in gemeinsame Arbeitsphasen auslagert. Noch von einer ganz anderen Seite wird in diesem Semester das relevant, denn das Semester in Dresden wird verkürzt sein, von 14 auf 12 Wochen heruntergesetzt. Wir starten zwei Wochen später und hören aber pünktlich mit der Prüfungsphase, so wie sie festgelegt war, auf so dass sich da auch aus anderer Perspektive nochmal äh, das, äh, die Notwendigkeit ergibt, äh, bestimmte Inhalte verknappt im Wintersemester zu realisieren. Also so, dass sie so oder so gezwungen sind, über den Aufbau von Vorlesungen nachzudenken. Gut, das soll es für heute gewesen sein mit diesem zweiten ähm, Input-Video zu den asynchronen Formaten in der digitalen Lehre. Und... Ich freue mich auf Ihre Anregungen, auf die Kommentare und bin bis zum nächsten Video. Und bis dahin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.